Mit GripPad haben Schüler die Möglichkeit, an Dokumenten kollaborativ zu arbeiten. Dabei haben wir nicht nur Textdokumente zur Verfügung, sondern auch Tabellen, Präsentationen, ein Whiteboard und ein kanban -Board. Das Ganze funktioniert mit oder ohne Anmeldung und ist datenschutzfreundlich. Die erstellten Dokumente können dann über einen Link geteilt werden und da kann man zum Beispiel festlegen, ob man das Ganze bearbeiten kann oder derjenige nur ansehen kann. Bei Whiteboard haben zum Beispiel die Schüler die Möglichkeit, zusammen etwas zu schreiben oder zu zeichnen, wenn sie zum Beispiel ein Tablet mit Stift verwenden. Mit Tabelle können die Schüler ein Rechenblatt zusammen erstellen. Man sieht, es ist dem eines gängigen Tabellenkalkulationsprogrammes ähnlich. Das heißt, man muss sich hier nicht eingewöhnen, die Menüpunkte sind auf Deutsch, auch die Funktionen, die man verwenden kann, sind auf Deutsch. Es sind die gängigen Funktionen drin, weit mehr, als man wahrscheinlich im Unterricht benötigt. Auch bei RichText hat man hier sehr, sehr viele Formatierungsmöglichkeiten, um hier gemeinsam Texte zu verfassen. Hier rechts sieht man die jeweiligen Nutzer, die gerade das Dokument bearbeiten. Es gibt ja noch eine Chat-Funktion. Und die Benutzer können sich hier auch einen Namen geben. GripPad lässt sich relativ nahtlos in MEBIS einbetten. Ich habe hier mal ein Rechenblatt Lehrer. Das ist jetzt ein Rechenblatt nur zum, zur Ansicht für die Schüler, nicht zum Bearbeiten, also zu Demonstrationszwecken. Und die Schüler können das hier direkt auch dann zum Nachschlagen aufrufen. Die Schüler können natürlich selber so eins erstellen. Über einen Link kommen sie dann auf die Seite von GripPad oder man bereitet hier eins vor, vielleicht für eine kleine Gruppenarbeit, wo dann die Schüler hier zusammen ein Rechenblatt erstellen sollen. Hier in diesem Fall mit der Möglichkeit der Schüler zur Bearbeitung. Beim Teilen muss man aufpassen, der Link aus der Adresszeile funktioniert nicht. Man geht hier auf Teilen und dann kann man hier festlegen, Zugriffsrechte ansehen oder bearbeiten. Und hier ob diese Werkzeugleiste und die Benutzerliste zu sehen ist oder nicht. Das kann ich hier anhaken und ich kann hier auch einen Code zum Einbetten generieren. Den muss ich dann aber noch anpassen. Ich kopiere den hier mal raus, den Link bzw. den Code und füge den mal hier in, in Mavis ein als HTML-Code. speichere das Ganze. Ja, und dann sieht man hier das Ergebnis. Das ist natürlich unbefriedigend, das heißt, diese Einbettung müssen wir noch bearbeiten. Das geht aber recht fix. Ich gehe auf Bearbeiten, stelle oben auf HTML und dann füge ich hier ein bisschen CSS hinzu und zwar einmal die Breite soll natürlich komplett ausgenutzt werden, deswegen 100% und nach unten gehe ich auch ein Stück weiter, dann das Ganze speichern. Ja, dann sieht das Ganze schon mal ganz vernünftig aus.